Bei Microsoft Edge können wir die Suchmaschine recht einfach anpassen. Wir klicken dazu auf die drei Punkte und dann auf Einstellungen. Unter dem Bereich Datenschutz, Suche und Dienste können wir ganz unten bei Adressleiste und Suche die Standardsuchmaschine ändern. Falls unsere gewünschte Suchmaschine nicht dabei ist, können wir dies mit Hilfe von Suchmaschine verwalten ändern.